Also, ich habe mich mal umgeschaut ja, und zwar, das genau glaube ich, den Ort gefunden zu haben, an dem gute Elektronikentwickler, wenn sie ein richtiges Leben geführt und ordentliche Schaltungen entwickelt haben, vielleicht wiedergeboren werden. <lacht> und zwar befindet sich dieser Ort weit weg in China, und zwar dort unten im Südosten, in Hongkong. Genauer gesagt, etwas nördlich von Hongkong, in Shenzhen. Und in das ist das ehemalige Kanton. Und nach etwa 9000 Kilometern und 12 Flugstunden sah das dann so aus. Da bin ich in äh, Hongkong angekommen. Und <lacht> Hongkong ist also sehr beeindruckend einfach wirklich eine Metropole, wie man sie in Deutschland nicht findet. Äh, beeindruckende Skyline. Hochhäuser, Baukräne, ja, Bauarbeiten, sind auch äh, einige im Gange. Auch ähm, Hochhausfassaden, die eingerüstet sind mit Bambus zum Teil. Okay. ist ist also auch sehr schön, das wirklich mal live zu sehen, wie das ist. Und Hongkong hat über 7 Millionen Einwohner, das ist also das Doppelte von Berlin. Und dafür braucht man dann auch entsprechende Unterkunftsmöglichkeiten und so sieht es da also aus. in solchen Schachteln geht man da, wobei das sind jetzt die besseren. Ausgabe. Architektonisch sehr interessant, wirklich. Also aufregende Gebäude, das ist richtig so eine Großstadtatmosphäre, wie man sie sonst eigentlich nur so aus irgendwelchen äh, postapokalyptischen Science-Fictions oder so kennt. Oder. Dann zwischendrin auch mal so ein kurioserweise eingebaut von den Hochhäusern ein kleines Tempelchen. Verständigung. Ist Chinesisch natürlich sehr hilfreich. In Hongkong kommt man noch ganz gut mit Englisch auch durch. Äh, Im Mainland China wird es dann eben weniger. Wobei die Städte Shenzhen und Guangzhou, ähm, weil die ohnehin schon äh, lange eben auch vom Handel äh, mit Europa und der Welt angebunden waren, dort ist es also so, dass man auch zumindest bei den jüngeren Chinesen doch so einigermaßen äh, mit Englisch radebrechen kann. Aber äh, ja, also ich habe eigentlich mehr gestisch kommuniziert, weil eben mein Chinesisch sich irgendwie auf zwei Worte oder so beschränkt. Äh, wenn das dann äh, zu umständlich ist, der hat auch die Möglichkeit, Übersetzer anzuheuern. Ähm, es gibt also immer wieder äh, chinesische Studenten, die ihre Dienste anbieten, die auch wohl relativ erschwinglich sind. Nur eben äh, zu Messezeiten, wo ich da war, gehen die Preise halt drauf. Das heißt, ich habe also versucht, hier mit Geld äh, in Hongkong, es gibt zwei verschiedene Währungen in China, in Hongkong gibt es eben noch den Hongkong-Dollar, der hat ungefähr einen Kurs 1 zu 10 zum Euro. In China ist es der Renminbi Yuan, äh, da ist der Kurs etwa 1 zu 8. Es ist also wirklich so, dass eben historisch bedingt, weil Hongkong ja noch eine ganze Weile lang britische äh, Kolonie war, äh, ist Hongkong auch als spezielle administrative Zone beibehalten worden. Das heißt, die haben eine eigene Währung, eine eigene Verwaltung und äh, nach Hongkong kann man zum Beispiel als Europäer ohne Visum einreisen, aber für Hongkong nach China dann braucht man z.B. ein Visum. Also es, ist wirklich, äh, es wirkt noch wie zwei Staaten. Zum Vergleich, was die Kaufkraft angeht, habe ich mal äh, das Big Mac Menü angeschaut. So, der Big Mac Index ist immer gut zum vergleichen, kostet in China etwa 19 wir sind 2,50 Euro. Bei uns etwa 6 Euro und das trifft eigentlich ganz gut so den Kaufkraftunterschied, wie ich auch schätzen würde, Also etwa ein Faktor 2, 2,5. Also es ist, China ist zumindest in diesen Metropolen gar nicht so viel günstiger als hier. Und wenn man hinfährt, was man auch berücksichtigen sollte, ist nicht jeder Geldautomat akzeptiert äh, Kreditkarten. Also praktisch gibt jede Menge Geldautomaten. Aber die meisten akzeptieren eben von der Bank of China oder so, also quasi eine Art chinesische EC-Karte. Und wenn man einen findet, der Kreditkarte akzeptiert, den sollte man sich dann merken, dann weiß man, da kann man gehen. Shenzhen liegt eben nördlich von Hongkong, direkt an der Grenze, und ist dort eben eigentlich entstanden, als Hongkong noch Kolonie war, als britische Kolonie war. Hongkong ist wirtschaftlich aufgeblüht und in Shenzhen haben sich dann die Betriebe angesiedelt, wo chinesische Arbeitskräfte dann, äh, in den Produktionsbetrieben tätig waren. Dementsprechend ist Shenzhen eine sehr junge Stadt, eben auch ganz moderne, urbane Architektur und rasant gewachsen. Hat je nachdem, was man dazu nimmt, so 9 bis 10, 12 äh, Millionen Einwohner, also riesig. Da muss man muss sich das mal vorstellen: also man nimmt Mannheim mal 30, das ist dann Shenzhen. Auch dort gibt es Wolkenkratzer, atemberaubend, also man läuft so durch die Gegend. Einen, der besonders auffällt, auch nachts, wenn die Fassade rund beleuchtet ist, das ist der Kinky mit 100 Stockwerken. Ist ein Banken- und, und Wirtschaftsturm. Und das Bild habe ich jetzt aus der Wikipedia geklaut, weil als ich da war, war der Himmel immer bedeckt und es war riesig. Und bei diesen riesigen Gebäuden sieht man dann fast nichts mehr. Wie okay. ist das Erst Morgen hatte ich keinen da, ja. aber man merkt schon, man ist äh, näher am Äquator, in der tropischen Klimazone. Es ist also jetzt im April sehr angenehm warm gewesen. Allerdings immer eine dicke Wolkendecke und die Sonne kam also selten mal durch, dass sie wirklich bis auf den Erdboden geschieden. Und je nachdem wird es dann auch etwas schwül, Also es regnet hier und wieder auf morgen und dann wird es Wobei bei dem Regen da kann ich also verstehen, dass die Engländer sich da wohl gefühlt haben, weil es von zu Hause immer wärmer. <lacht> Hotels gibt es da auch, atemberaubende Bauwerke, also auch riesig und fantastisch mit, mit der Architektur, äh, wo sich die Architekten wirklich mal austoben konnten, äh, allerdings dann auch in der Preislage, die jetzt nicht unbedingt meinem Nordsee entsprach, aber zum angucken von außen sicherlich ja, auch sehr, sehr interessant. interessant. Guangzhou, etwa 150 Kilometer ähm, nordwestlich von Shenzhen. Das ehemalige Kanton ist ungefähr genauso groß, also 9 Millionen Einwohner. Dementsprechend auch eine ganz moderne Stadt, die auch stark am Wachsen ist. Also, ich habe ein Neubaugebiet zufällig gefunden. Und das sind also nicht wie bei uns irgendwie so kleine Sträßchen mit ein paar Reihenhäuschen, sondern Neubaugebiete, das sind wirklich Türme, die also mindestens so 40 Stockwerke haben und auch nicht einer davon, sondern Dutzende. Und im Vordergrund sind diese das sind also zweigeschossige, containerartige äh, und, und im Neubaugebiet gibt es dann Neubautempel, auch sowas wird da reingebaut, ganz kurios. Mit Wollfischreich äh, vorne dran und hinten dann ausgezogen großen ein Tempel. Hat das ganz schick, wie das so alles eingerüstet ist, und dann die Tempel dann. Äh, Im Stadtkern findet man äh, einige ganz hübsch angelegte Parks und da hat man dann auch äh, einen starken Kontrast zwischen zum Teil noch von den äh, aus Kolonialzeit entstandenen Architektur, wie hier so im Vordergrund zu sehen und dann im Hintergrund eben diese futuristischen Bauten. Äh, das hier ist das äh, Gebäude von der Bank of China, das sieht wirklich aus wie so ein Raumschiff, was da gelandet ist. Das Essen in China ist... Äh, Empfehlenswert. Das Problem ist allerdings, wenn man kein Chinesisch kann, so wie ich, dann ist jedes Menü ein Überraschungsmenü. Also, man äh, hat oft das Glück, also die Leute merken ja, dass man keine Ahnung hat und kein Wort Chinesisch spricht, dann kommen sie gleich mit der Karte, wo die Fotos drauf sind. Das sind also kleine Briefmarken, große Abbildungen, da kann man sich so ein bisschen was raussuchen. Und dann muss man eben hoffen. Aber meiner Erfahrung nach also das schmeckt eigentlich fast alles. Und es ist zum Teil, denke ich, vielleicht auch ein Vorteil, wenn man nicht versteht, was man da gerade ist. Also, äh, ich hatte auch Hühnerfüße dabei und irgendetwas, das waren kleine zylindrische Fleißstücke, wo ich immer vermute, das könnte ähm, eine Schlange oder so gewesen sein. Den berückten Hund hatte ich allerdings nicht, oder ich wusste es nicht. Ist alles sehr lecker, äh, was mich so ein bisschen gestört hat oh, ja. an der chinesischen Küche. Die Machen mit dem Messer einfach alles klein. Also, die nehmen ihre Ente und dann zack, zack, zack wird in Stücke gehauen und da sind auch die Knochen noch mit drin und die muss man dann immer so ein bisschen da rauspulen. Also, es wird nicht so schön äh, tranchiert und zerlegt. <lacht> Außerdem gibt es äh, japanisches Essen, was ich auch mal ganz nett fand, so ein Sushi-Circle für 75 Cent pro Tellerchen, aber also das würde ich mir hier auch gerne mal empfehlen. Und natürlich jede Menge Snackgelegenheiten die bei Asiens so einfach auf der Straße Garküchen. Hier zum Beispiel die chinesische Ausgabe der Dollburst. Das sind so kleine Würstchen. Die werden dann schön so spiralisch beschnitten. Das sieht dann ganz toll aus auf dem Schieß. Man wird auf so einer kleinen Wurst, dann so eine große Wurst Und die gab es jetzt auch mit einer Würzung, die wirklich ziemlich so unserem gelben Curry entspricht. Pizza-Service habe ich gefunden, per Fahrrad, also nicht per Kleinwagen oder Moped. Ja, ja habe ich ja, dann auch einen. Ja, ja. Joey in der Innenstadt dem Fahrrad. Mit Fahrrad. Also ich hatte es bis dahin in Deutschland noch nicht gefunden, aber meine Frau hat dann auch, ja, das gibt Also von daher ist es vielleicht nicht so originell. Aber in China, die machen inzwischen viel mehr E-Bike. Also die trampeln nur noch weniger und wollen nur noch Nein, das heißt, sie werden dicker. Und wenn sie dicker werden, Möchtlich? müssen sie alles größer brauchen. Die Wirtschaft wird kaputt gehen. Aber noch gibt es auf den Alken. also alles gesunde Sachen. Unter anderem eben auch Frischfisch, immer wieder ja, Aquarien oder Becken. Und passend dazu eben auch, auch die Frischwasserschlange. Da darf man zuerst das werden, und wenn man ein bisschen genauer guckt, wird man auch so fest sehen, dass sie es mehr ausmachen. Dann gibt es gepressten Osaka, also sehr lecker. Also direkt äh, aus der Presse in die Flasche gedrückt. Und frischgepressten Z-Saft. Da habe ich ein bisschen geresselt, was das ist. Das ist also kein Warnnus, sondern Zuckerrohr. Und das geht wirklich so direkt in so einen Schredder, wird dann so aufgequetscht. Und unten läuft eben wieder der Saft in die Flasche rein. Ist halt relativ süß, hat aber eben noch, weil es frisch ist, wirklich so eine, ja, so ein bisschen. Basic, frische Geschmackskomponente und heißen Temperaturen fand ich das ganz so angenehm. Dann gibt es die biologisch abbaubare Getränkeverpackung, also auch sehr fortschrittlich. Die aufgeschlagene Kokosnuss und Strohhalm, auch ein guter Wurstlöscher. Und jede Menge verschiedene Früchte. Also, als ich jetzt da war, war Ananas sehr populär. Dann so kleine Mangos, was die Frucht hier vorne ist, kann ich nicht sagen, schmeckt aber auch sehr gut. <lacht> Und äh, die gab es auch oh. an vielen Ecken nach der Anstiegfrucht im Sonderangebot. Also, das hat man dann schon äh, einige Meter entfalle entfernt. Ich habe es ja einmal, die Schmecken tun die ganz okay, wenn man über die Luft hinweg sehen kann. Aber der Luft ist schon sehr eigentümlich. Also, heißt auch Käsefrucht, hat so ein bisschen was Käse ist, aber. Ja, ich glaube, ja, pop pop Ich nee. <lacht> ja, ja, okay. also ist. so ein zuckersüß, aber schon viel ja. zu Also es ist also es ist ist drin gut. so ein gelbliches, Fruchtfleisch, was ja. ich die so, ja, so, ja. so, ja, so ein leichter Was ich besonders lecker fand, das war in den vielen Jahrküchen diese Spieße. Die es also in verschiedenen Variationen gibt also verschiedene Variationen, da so Hütchen oder Schwein oder äh, so kleine Tintenfischlein. Die braten die einem also für ein wenig Geld dann gleich frisch und so ziehen die auch. Und das ist wirklich sehr zu empfehlen. Ja, und bei guten Lagerstätten im Heimweh eben gibt es das goldene <lacht> M. Also irgendwann denken wir, ja, jetzt jetzt vielleicht mal Zeit. Nee, die, haben, ja, die haben da auch Sauerbraten und ähm, Sauerkraut und so. Ja, und also es ist, ist gerade genau. in den großen Städten ähm, ist inzwischen auch. Internationale Küche, die mir auch in Also, ich habe mal eine Pizza gegessen, die war eigentlich nicht schlecht, nur der Teig war so ein bisschen süßlich. So Warst du noch von ja, war ich auch von der. Ja, schmecken die Burger genau wie hier? Doch, ja, die schmecken genau. Also, das, das ist wirklich gerade halt ein Standard. Also, äh, ist, und eben der Preis ist halt, weil wir Pommes immer die Produkte dafür auch lokal ähm, bezieht, ist der Preis immer sehr gut anheizbar. Burger ist Fleisch drin und Brot und Landwirtschaftsprodukte. Du hast die Löhne, die Nahrungsmittel, Stroh, Wasser und das fließt dann alles in den Burger Es gibt ja auch viele Kleinigkeiten. Ja, genau. Mhm. Ähm, Verkehrsmittel in China sind äh, generell sehr günstig. So, das bequemste, was man haben kann, ist ein Taxi. Da muss man sich nur äh, darum kümmern, dass man dem Taxifahrer das äh, Reiseziel irgendwie auf äh, chinesisch mitteilt. Also, am besten die Visitenkarte von einem Hotel oder so, wo man hin will, die hält man ihm unter die Nase und dann klappt das. Und dann kostet also 10 bis 30 für die sind also von, von 1 bis 400 Euro. Zugfahren äh, ist auch äh, sehr angenehm. Äh, witzig fand ich, dass ich ohne Reifenpass keine Fahrkarte kaufen kann und dass man auch äh, die Bahnsteige also erst kurz vorher betreten darf. Ja. Also, das ist gemacht ähnlich wie bei einem Flughafen: es gibt eine Wartehalle. Dann wird irgendwann der Zug aufgerufen, dann öffnet sich die Schleuse und man kann auf den Bahnsteig raus und direkt in den Zug einsteigen. Und im Zug, da, also man merkt, es gibt viele Chinesen und die haben kein Problem mit Personal. Also im Zug gibt es jede der Servicepersonal, die anderen den Platz anweisen. Es gibt die Frau, die also während der Fahrt durch den Zug läuft und immer Müll wegräumt und aufkehrt und so. Also da sind eine ganze Reihe Leute während der der Metro, also... Das u system ist in den großen Städten auch sehr gut zu benutzen. Ähm, man muss sich so ein bisschen an den chinesischen Karten da orientieren und gegebenenfalls auch mal die Stationen abzählen. Aber speziell in äh, Guangzhou und Hongkong hat man eben auch die englische Umschreibung der Ortsnamen. Und das hilft halt sehr, weil chinesische Zeichen erkennen, äh, damit, dass man das im Tatsachen äh, Bus ist schon ein bisschen äh, anspruchsvoller, weil da ist wirklich alles nur noch auf Chinesisch. Das heißt, da äh, ja, hat man so ein bisschen eine Abenteuerfahrt. Da muss man muss mal aus dem Fenster gucken, wo es hingeht, äh, gegebenenfalls dann auch mal wechseln. Oder ich hatte mir, was auch sehr hilfreich ist, äh, Google Maps mit eingepackt und konnte dann über GPS immer tracken, wo der Bus gerade ist. <lacht> und äh, das ist zu Fuß eben auch äh, eine sehr gute. Äh, Herangehensweise, also ich habe so ein billiges android tablet mitgenommen und dann eben mit dem Stadtplan und GPS kann man sich ganz finden. So so gut zurechtfinden. So sieht so ein plan aus. Also, das ist jetzt so ein dann eben immer die englischen Bezeichnungen darunter. Und Straßen können in diesen Städten eben auch relativ groß sein, also 2x4 oder 2x5 Fahrspuren. Für die Hauptstraßen ist da keine Seltenheit. Und äh, da kann man dann auch nicht mehr so ohne weiteres zu Fuß rüber, sondern da gibt es dann Über- und Unterführung. Und zu Fuß ist das nur für, für Waagemüte wie hier, wie riskiert es gerade. Und weiß nicht, entweder hat sie eine Tasche dabei oder ein Kind auf dem Arm, diese Person. Das schaut also etwas wagemütig. <lacht> Bushaltestellen fallen unter Umständen eben auch recht groß aus, also das sind hier, von der, also wo ich draufstehe, das ist die Überführung über die Straße und dann gehen die große Treppen runter und das sind also Haltestellen für mehrere Buslinien und in der Mitte sind getrennte Fahrspuren für die Busse, dass die wirklich nicht im Stau stehen, sondern relativ zügig durchkommen. Und zügig, die chinesischen Busfahrer, die fahren auch zügig. Gas und dann fahren alle nach hinten und dann ist wieder Platz im Bus. Und wenn der Bremsdruck fahren, alle nach vorne und können Leute aussteigen. Ja, dann muss Halt wieder wie hier. Ja. Wir <lacht> fahren nicht <die> anders! So Zur Rush hour mal eine Schlange an der Bushaltestelle. Vom Einkaufszentrum, so vom Zustandbereich. Das hat mich dann schon etwas abgeschickt. Das fängt das irgendwo ganz da hinten an und geht hier vor. Da war ich froh, dass ich mein Hotel in Fußläufiger Entfernung hatte und zu Hause gehen konnte. Dann äh, Messen in China. Das war eigentlich der Grund, warum ich äh, hingefahren bin. Ich habe mich für zwei Messen interessiert. Das eine war die äh, China Information Technology Expo. Und Bestandteil davon ist die China Electronics Fair, die ich mir anschauen wollte. Die ist in Shenzhen und drei Tage lang. Und dann gibt es in Guangzhou. Äh, die China Import and Export Fair, was so die größte und vielleicht auch älteste Messe von China ist. Die findet zweimal jährlich statt, einmal im Frühjahr, einmal im Herbst. Und äh, unterteilt sich in drei Phasen, all jeweils fünf Tage, wobei jede Phase unterschiedliche Themenbereiche abdeckt. Für mich war jetzt die erste Phase interessant, wo es eben unter anderem auch um Elektronik, um Computerartikel und, und so. Und von der Größenordnung ist die Messe, so ungefähr der Hannover Messe, vergleichbar. Also sie ist von Fläche und Besucherzahl ein bisschen kleiner, aber nicht viel, dann ist das so dieselbe Kategorie. Die Messegebäude sind, wie auch die Städte, eben sehr modern und sehr groß. Also irgendwie, Chinesen sind ja eigentlich keine so sehr große Rasse und irgendwas müssen die kompensieren, die bauen also Häuser, boah. Dementsprechend ist das, das ist alles sehr, sehr beeindruckend und, und monumental. Witzig fand ich diese Messung, nicht irgendwie an die, Mitte, die ja irgendwie. Und auch die Messerhallen: also einmal, wir hatten so Entfahrungsmesser, also Laserentfahrungsmesser verkauft, da habe ich mal die Höhe gemessen. Das waren also nur 25 Meter. Und da ist also Waffen. Da ja, eben. Man fragt sich mal, warum aber ja, Weil man, man, man muss eben zeigen, dass man eben eine, äh, ein hohes also Land ist Schiffe. Das ist ein hohes Land, und wenn man so Dinge ausstellen Riesig. Schiffe. Schiffe. Boden, <lacht> Dann 3D-Drucker, <ein> e also <lacht> China, ja, auch ja, gefunden. Das ist der Abt, der auch schon mal in verschiedenen Zeitschriften besprochen wurde. Da gab es also da auch einen stand, ganz nett. Und dann die Kantonfair, also auch riesige Hallen, wenn man sieht, so die... So, ja, hier hinten, das sind Menschen, also im um, Vergleich zur Hallenhöhe zu sehen. Wobei die dann wenigstens auf zwei Etagen in der Saal oder drei Etagen verteilt haben. Und das sind wirklich also Bänse gebaut, wir Man mag allerdings auch, das ist so ein bisschen chinesisch gebaut, also diese... Diese Abdeckung, das sieht ja so schon futuristisch aus. Das sind irgendwelche Bleche, die sie da auf Stahlträger aufgebracht haben. Und dann die Schrauben, mit denen das gehalten ist, oder so, so also die Querblechstreifen, die haben sie irgendwie aus, Nicht -Rosten, im Stahl, äh, aus, aus Rosten im Stahl gemacht. Der Rest ist Nicht das heißt, die Dinger sind also schon rostig und die Brühe läuft da runter und äh, es ist absehbar, dass die mal ausgetauscht werden müssen. Ja, cool <lacht> Ja, also da, also so ist auch der Kerl da. hier am Messereingang steht eben der Repräsentant der schwarzen chinesischen Armee. Muss den ganzen Tag da in die Ferne gucken. Ich habe mich dann nur gefragt, ist es jetzt also eine besondere Belohnung oder eine Strafe? <lacht> und sich mit einem den dummen äh, Messebesuchern ablichten zu lassen. Ach, der Gehirnwäscher, wenn du das schon an den ganzen also so Tag... Gibt's ja auch sowas? <lacht> Hast du mal versucht, ihn das, das, das, das, das zu bedenken? <lacht> ja, ich weiß nicht, also... Hier ist auf der Lassen Lassen Lassen Lassen Lassen Lassen. Sehr, Lassen. sehr schön äh, internationales Publikum, weil das eben eine, eine internationale Messe ist. Äh, was mir aufgefallen ist, in den Städten trifft man kaum Ausländer. Also es ist wirklich äh, eine Seltenheit. Ich denke, das liegt zum einen daran, dass es einfach riesige Städte sind, wo die Zahl der Ausländer runtergeht und es sind eben auch nicht viele Ausländer da. Also, man ja, man lag wirklich so, wenn man als Deutscher da ist, dann, dann ist man selbst der Mega quasi. Also der, der aufgrund seiner Hautfarbe, aufgrund seiner nicht vorhandenen Sprachkompetenz und aufgrund seiner kulturellen Unbedarfsheit auffällt. Das hier hat mich eben auch an zu Hause erinnert fand ich dann sehr schön. Da weiß man dann, wo es herkommt. Und, ähm, wir haben also noch Potenzial, es gibt noch äh, so äh, Poffertjes-Backautomaten und sonstige Gebäckmaschinen. also wir können da noch deutlich aufrüsten. Und sowas fand ich auch witzig, dass es das auf der chinesischen Messe gibt, äh, wo der Schwerpunkt eigentlich Elektronik war. Also das war in der Halle, wo äh, Elektronikbeleuchtungen und, und Dekobeleuchtungen beleuchtungen so für den Garten waren. Irgendwelche witzigen Figürchen, die man dann wahrscheinlich zum Herbst auf deutschen Weihnachtsmarkt findet, also Schneemänner, Lukenläuse oder sonstige Figuren Also man, man schüttelt manchmal echt den Kopf, was die Chinesen alles produzieren Aber irgendwie alles. ist das alles immer. Ja. Dann Shopping ist auch ein äh, großes Thema Also in den Städten, wo ich war, äh, kann man wunderbar einkaufen Problem ist nur, man muss die Zeit haben, denn äh, die Städte sind riesig, dementsprechend sind die Einkaufszentren riesig, wie man hier sieht, und äh, es gibt eben nicht nur eins davon, sondern es gibt so viele Und dann, das schlussendliche Problem ist, äh, dass der äh, Kapazität, wenn man zurückfliegen möchte, man ist auf die 20 Kilo beschränkt und äh, man müsste eigentlich ein Containerschiff haben. Besonders schön, und äh, damit komme ich auf den Anfang zurück, sind die Elektronikläden. Es gibt also wirklich äh, ganze Stadtviertel und Straßenzüge, wo sich also ein Elektronikladen an den anderen rein. also In dieser Straße sind auf beiden Seiten und dem ganzen Viertel nur Elektronikgeschäfte. Also Reichelt neben Konrad, neben Paulin, neben was man sich so denken kann. Und deshalb denke ich also, äh, wenn, dann möchte ich da mal wieder geboren werden. Weil die haben auch alles. also Da kriegt man... Man sieht es ja an den Kästchen, also wow. vom kleinsten Transistor bis zum, zum größten Motor kann man sich da alles besorgen. Man müsste nur Chinesisch sprechen können, <lacht> kann man sich auch durchfragen und bis ja. zur richtigen Ich habe Mike heute halt Mittag noch davon erzählt, gesagt, ich habe da was auf YouTube gesehen, wo er tatsächlich so diese ganzen Transistoren und alles in Auslagen haben. das zeigst du es mhm. Ja, genau. Also, <lacht> es ist wirklich äh, so in Vitrinen und man kann sich das ja. da auch so ein Schalter und äh, was man haben will. Ey, wenn das wieder wiedergeburt geklappt hat, dann äh, schick mir eine Anleitung. Ja. Dann LED-Lernen gibt es natürlich auch, klar. Also LED-Lernen es, es muss bunt sein, es muss blinken und es muss hell sein. Und so sieht er bei Tag aus und so bei Nacht. What the fuck it? Dann. Äh, gibt es jede Menge Schalter auch da, die von hübschen Chinesen verkauft werden Also man sieht, es gibt auch eine ganze Reihe Frauen, die diese Lädtchen betreiben Also die sind da auch ganz handelstüchtig Und es gibt auch für abgefahrene Wünsche gibt Sachen, zum Beispiel für Röhrenfreaks Das war in einem Kaufhaus, das sich auf so Audiotechnik spezialisiert hat Da waren also lauter kleine Geschäfte drin die hi und so verkauft haben. Und es gab dann im ersten Stock die ganze Etage nur Röhrentechnik. Also Röhrenverstärker, Röhren zum Selbstbauen, Röhren, was weiß ich. Dann was anderes für Mechanik-Freaks: eben Kugelgewindelspindeln, Linearführung, Kugellager, Motoren, was das Herz begehrt. Die Dinge haben halt Gewicht, ne? so <lacht> schön. Aber hier für Motorfix, also Schrittmotoren, Groß und Klein, bush dc motoren, Gott, -Motoren. alles. Würde das gehen, sowas als Päckchen nach Hause zu schicken? Päckchen. Geht, ja auch geht auch. <lacht> also alles, was du da siehst, kannst du vermutlich einfach auf AliExpress kaufen. Also, es ist so. Keine ja, Kreditkarte, ich kann das nicht. Das Bei den äh, Elektronik-Kaufhäusern. Äh, hast du oft hinten dran so eine Straße und da sind dann die einzelnen Versender. Da hast du dann also China Post und DHL und EMS und wie sie alle heißen. Und da kannst du verschicken. Es ist aber so, also es kostet Geld. Also es sind glaube ich, für ein Kilo haben so 10-12 Euro. Für 5 Kilo bist du bei 50 Euro. Also es ist nicht so super günstig. Es ja, wird so, günstiger, also sprich es kostet die Hälfte, wenn du es per äh, Surface schickst. Ja. Dann dauert es eben, mehr. dann kann es bis zu zwei Monaten dauern. Also die Extreme ist eigentlich ein Frontend für so eine Straße. Ja, also, also, <lacht> ja auf alle Fälle. Also, ähm, ja, hier ist der Tempel, also ähm, da muss man hin. Das ist äh, das SEG-Kaufhaus in Shenzhen. Das ist also. The Place to Go als Elektroniker zehn Etagen wirklich nur Elektronik. es gibt noch eine Menge Kaufhäuser nebendran, die verkaufen Computer und Handy und Zubehör und was das ist. Aber hier zehn Etagen nur Elektronikzeugs. So sieht es da drin aus, so im Eingangsbereich. Das Ganze ist also so, man hat dieses Gebäude und da drin eben diese ganzen kleinen Händler, wobei die Händler eben oft immer nur oft nur so eine, so eine kleine Box hier haben. Also das ist dann so ein Händler und hier neben gerade der nächste, Und da sitzt wieder einer. Und so gibt es also wirklich hunderte Tausend von kleinen Händlern, die sich dann je nachdem auch spezialisiert haben. Der eine verkauft nur led zeugs der andere nur Taster, der dritte nur ECs. Und so muss man dann natürlich gucken, wo man das kriegt, was man eben sucht. Also das ist so ein bisschen schwierig. Als Tourist darf man eben meistens nur per Zufall an das kann was einen interessiert. Und hier ist eben der, so also der Eindruck, äh, da ist also wirklich was los und es ein bisschen alles mit Person schaffen, aber es ist also eine Riesenfläche so auf einer Etage und haufenweise Händler und Leute. Dann Hacking in China findet man auch, auf etwas andere Art als bei uns. Zum Beispiel im Bereich äh, Elektroinstallation und Leitungsführung. Da gab es noch viel schönere Bilder. Und ähm, ja, also, das ist äh, wie Kraut und Rüben, also ganz kunstvoll alles durcheinander geflochten und man wundert sich nur, dass es funktioniert. Ne? Also das erfordert schon ein gewisses Talent, sowas dann noch zu laufen zu können. Bürgermeister, Bürgermeister, Sie ist in den Stadtviertel abgebrannt. Schon <lacht> <lacht> <den Turm> wieder! <lacht> und halt ein neues Jahr. Dieses Logo und der Spruch dazu, nothing is <lacht> impossible with Apple Repair Experts. <lacht> Oh. Also die Markenprodukte, die sind natürlich auch in China sehr teuer. Also eigentlich dieselben Preise etwa wie bei uns hier. Und für einen Chinesen ist das dann wirklich viel Geld und dementsprechend lohnt sich auch das Reparieren noch viel mehr als bei uns. Und von daher findet man also auch viele Angebote, Handys wieder instand zu setzen. Und man kriegt noch alle Ersatzteile da. Also jede Handykamera, jede Touchscreen und was man alles braucht ist dazu gekommen. Das Logo ist geil. <lacht> äh, Fernsehreparaturwerkstatt fand ich äh, auch ganz hübsch. Ist also im Prinzip so eine Garagenwerkstatt gewesen. Das war in so einer kleinen äh, Gasse habe ich das gefunden. Und da saß jetzt links, äh, der nicht ganz drauf, so ein älterer Herr. Und der hat dann irgendwas zusammengelötet mit so einem dicken Bratkolben. Und äh, ja, also, finde ich auch so wie bei äh, Meister Eder in seiner Zimmerheimwerkstatt, äh, nur eben in Elektronik. E-Bikes sind auch äh, der große Renner in China. Also, man schrampelt nicht mehr, sondern alles wird elektrifiziert. Und der war also auch gerade dabei, hier so ein etwas altertümliches Lastenfahrrad umzubauen. Man sieht also, hier ist so ein Motor, der hat den hinterher ausgetauscht. Und das wird dann einfach angefrickelt mit irgendeinem Zahnriemen und gebastelt und dann läuft das. Äh, bei mir im Hotel, im Aufzug, auch wieder ha. Ha. Hacking pur, <lacht> also das ist die Anbindung der Notbeleuchtung mit Isoband und hier dieses Notruftelefon eben auch mit Isoband einfach <lacht> verdrillt, kleber drauf. Direkt trans safety Regulations. Spannend auch die tischkreissäge Man geht also irgendwie in den Baumarkt, kauft sich so ein billiges Modell und dann einfach eine Multiplexplatte, ein bisschen Dachlatten als Untergestell, hier noch so einen hübschen Schalter, der baumelt also frei da so in der Luft und schon hat man eine Tischkreissäge. Da ist auch absolut nichts gegen einen Man muss halt aufpassen. Der deutsche TÜV, der würde so fünf schnelles sind. sehen. Scheint ein bisschen kritisch, aber sonst. Nicht, äh, besonders gut gefallen hat mir die Barbecue-Turbine. <lacht> da bin ich einfach mal so durch die Gassen gestreift. Und es gibt halt jede Menge kleine Restaurants da. Und zum Teil kann man eben draußen sitzen, wenn man hier sieht. Das ist also so ein ganz, ganz großer Platz, der hier noch weitergeht. Und die haben da Fisch gegrillt, was auch entsprechend den Rauch und, und Dampf erzeugt. Und dann hat er hier wirklich an so eine Stahlschwalbe geschweißt, aber so einen riesen Ventilator gehabt, so eine Megatonine. Und die hat wirklich hier den ganzen Rauch abgezogen und dann bestimmt in drei, vier Meter Strahl hier rausgegriffen. Das hat so eine Win-Win-Situation. Alle lockst kunden an, weil es überall gut riecht und B. Du ja. hast weiß <lacht> und das ist auch oh. das dieser Stahl da rausschießt. Also, das ist wirklich cool. Also von daher, in China kann man wirklich eine Menge erleben und äh, ich kann jedem nur empfehlen, wenn er die Gelegenheit hat, da mal hinzukommen, äh, packt den Koffer nicht zu so voll. Es gibt sehr viel zu kaufen und mitzunehmen und ansonsten sage ich äh, das, was ich auf Chinesisch kann, sié äh, Danke, euer Fenster.